Tipp Tutorial – Grundlagen der thematischen Datenbankrecherche In diesem Tutorial möchten wir Ihnen zeigen, welche Aspekte Sie vor Beginn einer Datenbankrecherche beachten sollten, damit diese erfolgreich verläuft. Eine wichtige Grundlage für eine gezielte und erfolgreiche Suche ist dabei der Einsatz von passenden Suchbegriffen. Auf diesen und auf einige Besonderheiten der Datenbankrecherche möchten wir jetzt genauer eingehen. Üblicherweise ist der erste Schritt der Recherche, die passenden Suchbegriffe zu identifizieren. Denn nicht immer ist die vorgegebene Formulierung diejenige, mit der man die besten Suchbegriffe erhält. Dabei sollte man zuerst die Kernbegriffe des Themas herausfinden. Wir arbeiten hier mit dem Beispielthema. Erkennung von Malware mittels Verfahren des maschinellen Lernens. Die Kernbegriffe sind also Malware und maschinelles Lernen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, Synonyme, verwandte Begriffe, Ober- und Unterbegriffe sowie Ein- und Mehrzahl mit in die Suche einzubeziehen. Auch Akronyme und englische Übersetzungen sollten mit berücksichtigt werden, da die Suchsprache in den meisten Datenbanken Englisch ist. Aus diesen Begriffen kann man eine Worttabelle zusammenstellen. Wir haben die Kernbegriffe Malware und maschinelles Lernen eingetragen und die Tabelle noch um Synonyme, Ober- und Unterbegriffe und englische Übersetzungen ergänzt. Bei der Recherche können Sie dann Begriffe aus verschiedenen Spalten miteinander kombinieren. Der Auslöser für eine Recherche ist ja meistens, dass Sie zu einem Thema eine wissenschaftliche Arbeit schreiben möchten. Zu diesem Thema möchten Sie zunächst den aktuellen Wissensstand abfragen. Anhand des Themas formulieren Sie Ihre erste Suchanfrage und geben diese in die Datenbank ein. So bekommen Sie Ihre erste Trefferliste. Diese erste Trefferliste ist oft noch nicht perfekt. Darum schauen Sie sich die Ergebnisse genau an und analysieren und bewerten die Treffer. Dadurch können Sie die Trefferliste optimieren und bekommen eine neue, die vielleicht schon besser geeignete Literatur enthält. In diesen Ergebnissen finden Sie eventuell neue oder bessere Suchbegriffe für eine weitere Recherche. So können Sie mit dem Prozess erneut beginnen. Hier spielen auch externe Faktoren wie die Zeit eine Rolle. Außerdem ist es sehr wichtig, dass Sie Ihre Recherchewege und Ergebnisse dokumentieren, damit Sie die Arbeit nicht doppelt machen müssen. Die neuesten Forschungsergebnisse werden in der Regel in Konferenzbeiträgen und Zeitschriftenaufsätzen veröffentlicht. Diese finden Sie in Datenbanken. Darum ist die Datenbankrecherche so wichtig, denn Sie finden dort Literatur, die so aktuell ist, dass sie in Bibliothekskatalogen noch nicht nachgewiesen ist und Themen, die so speziell sind, dass sie ebenfalls nicht in Bibliothekskatalogen nachgewiesen werden. Außerdem finden Sie dort ausschließlich zitierfähige Literatur, die von Expertinnen in einem Peer-Review-Prozess begutachtet wurde. Das ist ein großer Vorteil gegenüber der Recherche in Internetsuchmaschinen, denn dort stoßen Sie auf viele unseriöse Treffer und müssten jeden gefundenen Titel einzeln begutachten. Außerdem finden Sie in Datenbanken natürlich keine Treffer auf sogenannten Fake oder Predatory Journals. Bei der Datenbankrecherche ist es hilfreich, folgende Punkte zu beachten. Es ist immer wichtig, auf die Suchsprache des Suchinstrumentes zu achten und entweder englische oder deutsche Suchbegriffe einzugeben. Wie ja schon erwähnt, ist die Suchsprache in den meisten Datenbanken Englisch. Oft, gerade wenn Sie zu wenig Treffer bekommen haben, macht es Sinn, mit Platzhaltern zu arbeiten, um variable Wortendungen zu finden. In den meisten Datenbanken ist das Sternchen das Platzhaltersymbol. Diese Trunkierungszeichen werden meistens am Ende eines Wortes eingesetzt. Unser nächster Tipp ist die sogenannte Phrasensuche. Damit setzen Sie Begriffspaare in Anführungszeichen, wie Sie es hier am Beispiel Computer Graphics sehen können. Das bewirkt, dass die Begriffe in exakt der gleichen Reihenfolge gesucht werden. In den meisten Datenbanken haben Sie die Möglichkeit, Ihre Suche auf bestimmte Indexfelder einzugrenzen. Das hilft oft beim Präzisieren der Suche. Soweit zu den theoretischen Grundlagen der Datenbankrecherche. Sollten Sie Fragen zur Datenbankrecherche in der Informatik haben, wenden Sie sich gerne an unsere Fachreferentin für Informatik, Lena Lu. Dieses Tutorial ist ein Teil der Filmreihe Fachspezifische Recherche für InformatikerInnen. Zu dieser Reihe gehören außerdem die Filme Recherche in den Datenbanken der ACM und Recherche in der Datenbank IEEE Explore, auf die Sie ebenfalls über unsere Website zugreifen können.